Jetzt nehmen wir einmal ein bisschen an Schnee mit, schauen wo die Büchse da leidet. Jetzt kommen wir in die Schubgasse rein, sauber. Grißiger Schnee, also keine ideale Bedingungen zum Schieben. Aber schau sein kann man und das ist ja unwahrscheinlich. Man sollte eine Kamera aufs Dach montieren, dass man über den Haufen drüber sieht. Jetzt haben wir in den riesigen Schnee haben wir echt ein paar Hügel eingebaut in die Gasse. Wir fahren aber echt, recht flott zurück. Dazu kann man die Laufruhe und wir das gemütlich dahin gehen.